in die wertlos sind, weil es sieht ja schon mal sehr nach Pet Simulator X aus. Ich dachte, dass die Pets endlich mal schön gemodelt sind und die Umgebung auch. Na, die Umgebung sieht aus wie so ein typischer Simulator. Aber ich finde es an sich auch ein bisschen ansprechend als Pet Simulator X. Und, oh man kann doch hier auf den Lock sitzen. Ich will wieder sitzen. Ach ja, wie schön. So genießt man das Leben. Ich finde es wirklich schön dass der Bunny hier richtig modelliert ist dass er sich so schön animiert. Das gab es ja auch in Adopt Me bei den Pets. So, wir gucken jetzt mal Brown Bunny. Steht Common. Da steht gar nicht dass er irgendeine Stärke hat. Gibt es irgendwelche Infos? Ich kann hier fusen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 Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich das Spiel hier vielleicht mal mit euch im Livestream spielen? Dann können wir versuchen, an diese Stellen da oben hochzugehen. Das wäre auf jeden Fall super cool. Schreibt mir auch in die Kommentare, falls ich irgendwas übersehen habe, falls es noch irgendwelche Tipps und Tricks gibt, die ich unbedingt wissen soll. Ich sammle hier weiter die Sachen ein. Muss gleich leider arbeiten. Aber ich will die Zeit noch nutzen. Ich habe noch eine Minute und dann. Oh, da muss ich auf jeden Fall los. Och Mensch. Naja. Ja, da klingelt mein Wecker. Okay, ich muss jetzt leider arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schreibt auch bitte in die Kommentare, falls ihr mehr davon sehen wollt. Mir macht es mega viel Spaß. Bis dann und ciao!